Auf den noch brennenden Ruinen des Sultanats Nebachot begann die Geschichte Perikums. Im fernen Bosbaran gab man uns den Namen Die Abgelegenen. Doch war es nicht die Göttin selbst, die uns erwählte? Wir werden ihr Sturm sein und unsere Schwerter mit Blut weihen. Am Rande der Welt werden wir ein Bollwerk gegen die Dunkelheit errichten. Ein Königreich, der Heroen und Krieger. Folgt mir nach Romulus, denn Rondra will es. Präfekt Rudiger von Pericom, 563, vor Bosporans Fall. So beginnen wir. Boltax hängt gerade mit dem Kopf über, am Fenster baumelnd, hat gerade seinen Zauber gesprochen und blickst in das Auge des Wachmannes, der wohl noch nach draußen gestiert hat. Hat er dich in der Dunkelheit äh, hinter dir und dem Schnee wohl nicht ganz erkannt, aber als du den Zauber gesprochen hast gegen seine magische Abschirmende Barriere im Kopf stießest, dein Zauber fehlschlug, da bist du dir gewiss, er hat dich entdeckt. Sein Mund öffnet sich, sie sind hier. Was tust kurze du? Anmerkung, kurze Anmerkung: Ich spreche meine Zauber nicht, meine Zauber laufen ohne die Sprachkomponente ab und ähm, Zauber, die ich nicht erzwinge, bleiben dann auch einfach hängen und werden vom Verzauberten nicht bemerkt. Nur an dieser Stelle. Ähm, Aber er hat nichtsdestotrotz. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich nehme mein Dolch und ähm, würde in einem Zug das Seil durchtrennen und einen Zauber aus meinem Stab lösen. Und äh, zwar, den Zauber, den ich gerade auch auf ihn sprechen wollte, werde ich jetzt auf mich sprechen. Ich habe ja noch einen Paralyse, oder ich habe zweimal den Paralyse im Stab. Ähm, und ähm, der kommt jetzt auf mich. Ich werde nach unten fallen und dann möglichst schnell abhauen. Okay. Das ist mein Exit-Plan. Dann ähm, würfel gerne einfach mal ja, deinen yeah, aktivieren. Alles klar. klar. Das sieht sehr gut aus. Mut, Intuition, Charisma, alles geschafft plus die Erschwernis auch drin. Ja. Äh, ungefähr drei Sekunden später krachst du mit dem Kopf brutal auf, äh, den, auf die Platten unter dir. Die geben nach, brechen so ein bisschen nach unten. Und äh, dann tockst du äh, auch mit den Füßen äh, auf den Steinboden. Du hast da eine ziemlich fette Delle hinterlassen und äh, man wird für alle Fälle bemerken, dass jemand von dort unten oder etwas von dort äh, oben fallen gelassen worden ist. Mittels Zauberkontrolle löse ich dann wie gesagt auch den Zauber sofort wieder auf und ähm, mache mich aus dem Staub. Natürlich so, dass ich keine Fußabdrücke hinterlasse. Also ich gucke schon, dass ich meine meine Spuren zumindest ein bisschen verwische. Brauchst du da noch eine Probe für oder ist das in Ordnung Du so? kannst mir mal eine Initiativprobe geben, denn der Wachmann wird auf alle Fälle zum Fenster stürmen, es aufreißen und Diamantes wird er erst einmal wohl noch nicht gesehen haben, beziehungsweise das können wir einfach mal auswürfeln. Wir machen einmal eine Sinnschärfeprobe. sonst hat Diamantes gleich ein Problem. Eine versteckende ja, Probe, ich, bitte von dir. Ich bin oben auf dem Dach über ihn, ich habe das... Seil gehalten und Boltax ist runtergefallen. Ich gebe eine Versteckenprobe. Du bist nicht mehr nebenan auf dem, auf dem zweiten Fenster, ne? Nein, nein, ich habe ja Boltax diesmal runtergelassen ja, von okay. oben. Gut. Ah, ihr müsst jetzt ein Seil sehen, oder? Hat er hat also ja, ja Ja, aber er will jetzt vor allem erst nach Boltax schießen. Genau, ist ja auch legitim. Ah, so, jetzt klappt's. Hm. Verstecken wolltest du. Ja, genau. Ich würde sie dir auch erleichtern um drei Punkte. Aber die wissen ja, dass ihr da seid und Boltax hat das ruiniert. Ja. TRW7, oh. gut gewürfelt. Er schießt erstmal nach Boltax. Alles klar. Ähm, wichtige Frage, ich habe ja gesehen, dass er eine Armbrust hatte. Ja. Ne? Äh, kann ich, nachdem ich aufgekommen bin, also ich kann ja bestimmen, wann ich meinen Zauber löse. Ähm, ich muss ihn ja nicht sofort lösen. Kann ich erstmal ein Ritual wirken? Was meinst Ist du doch mit Ritual wirken? Also wenn du, du, du... willst du noch als Stein da weiter rumstehen? Ja. oder? genau. Ungefähr 4-5 Sekunden als Stein liegen bleiben, um den wirbelnden Luftschild zu wirken. Damit er halt nicht mehr gut auf mich schießen sehen. kann. Ey, wenn, du, wenn du im Paralyse bist, dann ja. kannst du das nicht. Ich musst muss dafür mich dafür. Den, also ich du musst muss dafür, dafür. deinen Ritualgegenstand anfassen. Äh, ja, den Ritualgegenstand berühre ich doch über die ganze Zeit. No, ey, so du, musst den, du musst ihn in der Hand haben. Es ist ein Ritual, right, Mit Geste und allem. Genau. Okay. Das, Alles kannst klar. Du, das kannst du im Paralys kannst du das nicht. So, den Wuff. Paralys hast du fallen gelassen. Um, dementsprechend, er wird jetzt nach dir schießen. Alles klar, ja. Das ist, er ist im äh, boh, boh, boh, boh, das ist der zweite, dritte Stock, also so grob 10 Meter entfernt, aber er schießt halt steil nach unten. Ja. Und würde dann dementsprechend einfach mal schießen, schauen, wenn man auf seine Probe. Wenn er 13 wäre, das gelungen, trotz Dunkelheit und so weiter. Alles klar, ich ziehe. Ich würde gerne. Ist er? Ja, also das wie? Zehn wie... Meter grob. Also um, dritter dritter Stock. Dritter Und wie hoch bin ich? Was ist die Differenz? Besteht die Möglichkeit, ihm einfach gegen den Kopf zu treten, darunter zu treten? Äh, das Problem ist. Ja, schwierig, ne? Das ist ein schwieriger Sprung. Du sich dich ja so ein bisschen hechten lassen. Ähm, du bist dann so auf 12 Meter, wenn du dann über dem dritten Stock bist. Hm. Weil so ganz grob pro Stockwerk 3 Meter gegeben sind, dann passt das. Moment, aber wollten wir nicht erstmal auf Initiative würfeln, bevor wir sowas überhaupt diskutieren? Genau, würfel, also einfach, das mal, würfel einfach mal deine Initiative. Also. Da, da, da. da, da. Also ich wäre bei der 20. Du bist bei der 13. Dementsprechend kann ich vor dir schießen, aber die 25 kann natürlich vor der 20 agieren. Wird angelegt auf Boltax gezielt und was wird zu so tun hier mit das? Und äh, ich möchte mit mit einem äh, Sprung hier gegen die Wand mich äh, oben an der Mauer festhalten und ihn zeitgleich mit einem Tritt gegen den Hinterkopf nach unten befördern. Ich erschwer's dir um 5 Punkte, wenn du selber noch da oben auf, äh, in der Dunkelheit und mit Schnee und Eis äh, selber noch da bleiben willst, sonst fällst du hinterher. Oh, sehr fair. Soll ich dir deine Körperbashing oder eine Athletik für, äh, für machen oder einfach nur um 5 Punkt der schwerte Raufenprobe. 5 Punkte der schwerte ja. Okay, ich meine Ausgangssituation soll sein, dass ich hier mit den äh, an der Rinne dann mit den Händen oder mich am Rand festhalte. Und ich denke, dann sollte ich groß genug sein, um ihn treten zu können. Ja, ist natürlich auch die Frage, ob er dann äh, nach, nach vorne fällt, ne? Ja, abhängig davon vom Tritt. Das sehen wir dann. Ja, das sollte wohl mit der Erschwernis geschafft sein. Ja, zumindest fällst du selber nicht hinterher. Du kannst mal äh, deinen Tritt Schaden machen. Und wir schauen uns mal... Q6... Er macht selber jetzt eine Körperbeherrschungsprobe. Das sind äh, 13. Ja, also er hat auch gewürfelt. Er hat 17 Sternchen übrig gegen dich. Und äh, damit trittst du ihn auf alle Fälle weg vom Fenster, aber nicht äh, über die Brüstung rüber. Okay. Er hat immer noch seinen Bolzen aufgelegt. Jetzt nach Boltax zumindest kann er nicht mehr schießen. Er ist außer Gefahr. Boltax kann dann unter dir durch den Schnee spurten. Oder aber sein Luftschild wirken. Das geht auch. Aber du blickst jetzt, nachdem du eben auch äh, am Fenster stehst. Äh, erst so ein bisschen einen Meter nach hinten gestolpert. Die anderen haben sich umgedreht. Du kannst jetzt auch erkennen, wie wohl die Tür aufgesprungen ist. Denn der Ruf war laut. Und aus dem Inneren äh, kannst du weiteres Gemurmel und äh, Schritte hören, die da wohl näher kommen. Äh, eine hat noch eine weitere Armbrust, die er jetzt auch auf dich anlegt. Das klingt super. Ich möchte, so schnell es geht, vielleicht werde ich da ein, äh, maximal zwei Bolzen, wenn ihr die beiden angelegen haben, fressen, äh, will ich mich hier abstoßen und den Sprung, den ich vorhin vom äh, Dach auf der anderen Seite gemacht habe, jetzt. Aus dem Stand. Genau, darüber. Kannst du das aus dem Stand? Äh. Da glaube, noch Also ohne die Athletikprobe kann ich acht Probe, äh acht 8, äh, 8,5, war das, glaube ich, letztes Mal habe ich das oh, ausgerechnet. Aber hängt nicht immer nach einer Ringrinne drin? Ja, richtig. Aus dem Stand hm. kannst du 8 Meter springen mit dem 8 Meter. Auch wenn acht er an der Ringrinne hängt, steht er ja nicht. Genau. Oder wie? Dann brauchst du auf alle Fälle eine Aktion Position, damit du wieder stehst. Und Das ist halt die Aktion, wo du jetzt einen Schritt beiseite, dann kann der jetzt auf dich schießen und zwar aus Entfernung. 1 Meter, 2 Meter und der andere schießt aus Entfernung 6 bis 7 Meter machen wir 7 Meter auf dich Das sind dann zwei Schüsse die du jetzt bekommst und wenn du springen willst, musst du dich eben Aktion positionieren auf den Rücken das heißt, wenn du dich nicht fallen lässt, dann schließt du mit dem Rücken zu denen und die treffen beide was machen äh, 1W6 plus 4 plus das leicht oder, äh, oder wenn eine Armbrüste. Das sind Windnarrenbrüste, das sind sogar 2W6 plus 6. Dann 6er. sind wir, wollte ich gerade sagen, wesentlich über 1W6 oh. plus 2. Ich habe die, oh. hab die, hab die nämlich neulich erst eingetragen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr an welchem NPC-Bogen. Das ist gerade mein Problem. Aber ich hatte Windnarrenbrüste eingetragen mit 2W6 plus 6. Wissen wir, 2W6 plus 6, wie ist die Reichweite? Einmal 2 Meter und einmal 7 Meter. Dann plus 4 jeweils nochmal. mal also zwei, sechs, also zwei, sechs, okay, ist wie 6 plus 10. Also 2 6 plus 10. Natürlich mit verminderter Wunschwelle, was muss 16, ich nicht erklären 16. 16 Trefferpunkte, das ist auf alle Fälle nee, Moment, mit dem Gurgelum ist das eine Wunde? Das ist, ich habe mit dem Gurgolum eine Wunschwelle von 13. Also das ist eine Wunde. Die erste Wunschwelle. Meine zweite Wunschwelle wäre dann auf 23. Okay, dann gebe ich dir nochmal den zweiten, denn der hat auch getroffen. Sind auch nur. Na, wo, der hat eine andere 13. Entfernung. Das sind, sieben, das, sind, nee, nee, das sind sieben Meter. Das ist dann nicht mehr der Plus 10, sondern. Äh, doch, Plus das ist immer noch Plus 10. Doch, doch Ach so, sehr immer wahrscheinlich. Erste Reichwartenschwelle, wir finden am besten zehn 10 Schritt. Alles klar, ja, dann bekommst du nochmal 13. Und äh, Wunschwelle minus 2 ist auch nochmal eine Wunde. Okay, das ist einmal auf jeden Fall zwei Wunden. Ich gebe dir Selbstbeherrschungsproben, aber genau, ich kann dir ziemlich den, sicher sagen, einmal dass die... In den und einmal in dein Becken. Ja, die erste in den Rücken, das sind 16, minus 4 sind 12, äh, sind 12 Schaden, damit ist es nicht einmal eine Wunde. Der, ja doch, mit der minus 2 schon, stimmt. Da äh, 6 extra Schaden. Ja, dann sind, sind das jeweils zwei Wunden, einmal am Bauch und genau. jeweils eine Wunde einmal am Bauch und einmal an. Genau. Dann darfst du dir gerne die Lebenspunkte abziehen. Und äh, dann darfst du mit einer höheren Initiative den Sprung wagen. Moment, erstmal bin ich doch noch dran. Also ich habe ja noch gar keine Aktionen gemacht in dieser Achso, ja, oder? genau in dieser, Du bist also, runter, runtergesprungen ja, und. Genau, hast, und hast danach den haben wir gelöst. ja die Initiative gewirft. Also danach ging die Initiative ja los. Gut, und dann und, stehst du ähm, unten. Was möchtest du tun? Genau, ich habe ihr ja gesagt dass ich den wirbelnden Luftschild anwerfe und dann losrenne. Genau das mache ich auch. Ich muss ja zudem stehen. Ich, ich weiß ja nicht, dass oben Diamantes jetzt noch da reingesprungen ist. Dementsprechend werke ich jetzt den wirbelnden Luftschild, auch wenn er überhaupt nichts bringt und hau halt ab. Ja, gut. Das, deswegen habe ich dich eben im Kampf so ein bisschen ignoriert, weil ich mir das eh ja. fast gedacht habe. Aber im Prinzip ja. müsste ich dich natürlich auch... Genau, ähm. ich... Ich will halt nur so fair sein, weil die ASP habe ich später dann halt nicht zur Verfügung. Ähm, nur für den Fall, dass halt noch irgendwas kommt. Jo. Diamant, dass du siehst, ähm, wie weitere vier Wachen durch den Gang laufen. Die Tür wurde ja aufgemacht. Und es kommen weitere Leute aus anderen Türen, die ebenso äh, teilweise mit Armbrüsten, teilweise mit gezogenen Schwertern, die wissen, dass ihr kommen wolltet. Wussten halt nicht, in welchem Raum. Ja, ich beiß die Zähne zusammen, spanne meine Muskeln an und äh, versuche so viel übermenschliche Kraft, wie dieser Dämon mir auch geben kann, herauszukitzeln, um diesen Sprung zu wagen. Ja, du merkst dieses lockende äh, Loch in deinem Hals äh, mit dem Stachel, der darin äh, so ein bisschen kratzt und piekst. Äh, das hatte ich fast so ein bisschen zum Umdrehen bewegen möchte. Rache. Rache an den Marex. Rache an den Wölfen von Perikum. Und äh, ja, dann katapultierst du dich von der einen Seite über die Straße hinüber, landest äh, krachend auf den kalten Fliesen und den Platten, äh, den Dachschindeln, äh, streifst so ein bisschen den Schnee ab, äh, ziehst dich mit den Beinen nach oben und versuchst Hackengas zu geben, während dir weitere Armbrustbolzen hinherfliegen, die dann ebenso am Dach abprallen. Gut, damit seid ihr raus. Währenddessen, unten könnt ihr, äh, ihr, habt euch so ein bisschen unterhalten äh, über ja, die, die Politik in Perikum im Perlenmeer und äh, natürlich auch was es so Neues aus Gareth gibt, äh, bis ihr dann erkennen könnt, wie wohl eine der Wachen äh, etwas äh, ungestüm durch die Tür äh, bricht, äh, sich einmal so ein bisschen äh, umblickt, ein bisschen verwirrt ist wohl, dass ihr hier noch zu dritt sitzt und dann eilenden Schrittes in Richtung äh, des Magiers geht beziehungsweise von Ola selber und ihm etwas ins Ohr flüstert. Nun, was bedeutet diese Störung? Verzeiht, wir haben einige neue Wendungen. Seht es uns bitte nach. Wir können unser Abendessen gerne ein weiteres Mal fortsetzen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sicherlich noch einige Tage in der Stadt weilen werdet. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss euch leider bitten, nun zu gehen. Ich werde euch noch einen Brief mitgeben, wo ihr die miesen Paktierer findet, die sich in der Werft der, der Felswegner äh, herumtreiben. Nun, wenn wir uns entschließen, diese Aufgabe anzunehmen, werden wir euch das mitteilen. Selbstverständlich. Wir werden euch den Brief dann auch mitgeben. Wir haben nur gute Dinge von euch gehört. Ähm, Im Namen aller und im Namen der Stadt Pericum, so ich dann für sie sprechen mag, im Namen der Handelshäuser wir begrüßen euch ganz recht herzlich in dieser Stadt und hoffen eine lange Zusammenarbeit. Wir werden uns noch einmal hören. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, war sehr nett bei euch. Ja, damit könnt ihr wohl sehen, wie Jodor Marix, der Ratsherr euch einen Brief mit dem Siegel der Marix mit der Sphinx, darauf über den Tisch hinüberschiebt, den sich dann Rafim einstecken könnte. Danke, danke. Wir werden euch selbstverständlich hinaus begleiten. Nun, noch einen schönen Abend. wächst mit euch. Ja, ja, das wünsche ich euch auch. Ja, und äh, eher so äh, unverhofft... Kurze Frage. Müssten die das drin nicht eigentlich gehört haben, als ich auf die Steinplatten aufgeschlagen bin? Äh, Durch die schweren Türen wahrscheinlich nicht, nein. Vor allem... Nö, okay. nö. Nee, nee, nee, nee. Und da ist ein Raum dazwischen, noch diesen zu leben. Genau, das ist ein Raum. Vor allem, selbst dazwischen. wenn auch wir das zuordnen können. Ich meine, das ist ja eine Stadt, da ist ja eh Lautstärke. Genau, also da ist ein Raum dazwischen, da sind zwei Stockwerke dazwischen. Nee, nee, das ist, das ist gut. Alles so klar, gut, das passt. Ja, gut, es, es war halt nur die Frage, weil, wenn, weiß ich nicht, 80 oder 90 Kilo aus 11, 12 Meter Höhe auf, auf eine Steinplatte fallen, dann hört man das ja eigentlich. Ja, also, wie gesagt, Stadtlärm ist ja eh immer. Und äh, ja, so werdet ihr dann von den äh, Wölfen von Perikon wieder nach draußen geführt, durch den gleichen Weg im Wintergarten vorbei, die Treppe nach unten äh, am Zwischengeschoss in, in Richtung des Hofes und äh, dort dann ebenso von den äh, Wölfen verabschiedet. Das Tor wird kurz geöffnet. Ihr könnt nochmal mit einem verstohlenen Blick in Richtung des Lagers blicken, wo ihr jetzt tatsächlich eine ganze Menge mehr an Wachen erkennt, die sich da wohl absprechen. Weitere Armbrüste, die ihr erkennen könnt und weitere Schwerter, die euch, ähm, sie haben schon ein Auge auf euch geworfen. Aber da ihr Gäste seid, sind sie da jetzt nicht unhöflich, aber das sind äh, ihr, ihr, also vielleicht zehn, zehn Leute, die da jetzt im Lager stehen und äh, abgewartet haben. Und äh, ja, wenn die Torflügel dann wieder versperrt sind, steht ihr auf offener Straße. Es ist immer noch bitter kalt. Ähm, es ist dunkel. Und ihr könnt jetzt auch hören, wie die Stadtgarde äh, bzw. die markgräflichen Helebardiere durch die äh, Straßen patrouillieren und äh, explizit dann jetzt auch gerade von dem Markgrafenpalast äh, kommend äh, vor dem Haus der, der äh, Marizes halten. Äh, ich würde mich probieren, euch äh, abzusetzen. Weil ich würde mich ungern in die Stadt gerade hineinlaufen, während ich noch gesucht werde. Okay, auch du eine sich verstecken Probe. Kannst du dich okay. dann, wenn du dann direkt aus dem Tor kommst, von den anderen lösen und in Richtung Süden zum Zeughaus oder zum Fextempel versuchen, dich zu schleichen? Nö. Also unauffällig bist du in dieser Stadt irgendwie nicht. Ja, irgendwie ist halt nicht mein Tag. Ja. Also, du, du, die, die sehen dich wohl an, aber du kommst aus dem Tor, dementsprechend äh, war dir wohl geladene Gäste, auch mit dem Aufzug, du hast dich ja fick, äh, schick gemacht. Äh, die, die, die nicken dir wohl noch zu und lassen dich dann Richtung Süden gehen, äh, vom am Zeughaus entlang äh, und die anderen, also Rafim und Zulamin, können... Auf der anderen Seite nach Norden gehen, in Richtung ihres Schiffes oder wohin auch immer. Äh, wenn du dann ähm, dort stehst, Rafim, Abel mir hat er sich so ein bisschen gelöst, kannst du ein gewaltig großes Loch erkennen äh, in den Steinplatten. Da ist wohl irgendwas Schweres runtergekracht. Naja, wer hier, da hat bestimmt wieder einer seinen Amboss fallen lassen. Naja. Na das äh, sieht mir schon nach etwas mehr aus äh, als ein Amboss. Äh. Wir wurden verständigt. gab wohl einen Einbruch. Ganz sicher sind wir uns nicht, was da passiert ist, aber... Naja, da muss man immer aufpassen. So, dann schön noch. Ja, ja wünsche ich auch. Ja, und äh, so kannst du sehen, wie dann sich... Äh, ...ungefähr fünf badiere mit, äh, den, mit den Wachen teilweise unterhalten. Und andere Leute, die noch patrouillieren oder durch die Straßen... Äh, ...nicht unbedingt gehen oder laufen, aber... Schon so, so ein bisschen beeilen und dann ausschwärmen in eine Richtung. Also, es sind so grob 20 Leute, die jetzt in alle Richtung sternförmig nach Dieben suchen. Also, ich würde schon einen, einen großen Bogen großen schlagen, um, um zum Schiff zurück zu gelangen. Also. Ja, ich würde auch so. zum Schiff zurückgehen. Ich weiß ja nicht, vielleicht waren die anderen ja sogar erfolgreich. Dementsprechend macht es keinen Sinn, jetzt nach denen zu suchen. Siehst du, ich bin schon da. <lacht> Ungefähr 20 Minuten später könnt ihr euch alle wieder am Schiff getroffen haben. So wie die Herrschaften aussehen, gehe ich davon aus, es lief nicht ganz nach Plan. Was läuft denn am Ende schon nach Plan? Aber nein, diese verdammten Mistkerle haben auf uns gewartet. Sie wussten, hm. dass wir kommen. Ja, aber wir wussten doch, dass sie wissen würden, dass wir kommen und haben uns entsprechend vorbereitet. Was ist ja. also passiert? In der Tat, ich habe mich von dem Elementar hinübertragen lassen und, ähm, nun ja, Diamantes ist gesprungen, aber sein Sprung ging nicht ganz auf und ähm, er musste sich an einem Geländer festklammern. Und ich glaube, das haben die Wachen gehört, nicht? Weil Diamantes. Ja, das haben die tatsächlich gehört. Ich konnte sie aber auch hören, die haben auf uns gewartet. Das muss das Bürozimmer von ihm gewesen sein. Wir von denen haben sich in, in, da rein positioniert und die hatten irgendwas mit den Schlössern gemacht. Irgendwie verstopft. Äh, Diamantes, euch steckten dann noch zwei Bolzen in diversen Gliedmaßen. Wollt ihr nicht in die Krankenstation gehen und sie euch äh, nun herausfordern lassen? Oh, das hat Zeit, bis der Bericht geleistet hat. <lacht> ihr blutet hier den ganzen Teppich voll. Oh, ich, ich hab da eigentlich so, so ein Stück Leim rumgewickelt. Muss wohl schon wieder vollgesorgt sein. Aber ihr hättet sehen müssen, wie Diamantes springen kann. Also, Dex Mieter aus dem Stand bestimmt. Das war beeindruckend. Naja, also, naja, also viel schaffe ich aber auch. Denke ich. Das liegt aber auch nur dran, dass du äh, so viel schwerer bist als ich, auf ihn. Die Kraft dazu hast du sicher. Naja, ich ähm, korrigiere dich mal. Das Wort, nachdem du gesucht hast, war größer, nicht schwerer. Ja, ja. Ja, aber wenn man größer ist, muss man ja weniger Strecke zurücklegen beim Springen. Eigentlich Nein? nicht. Eigentlich nicht. Du landest ja immer mit den Füßen voran und nicht mit dem Kopf, oder? Naja, die ja. einen sagen so, die anderen sagen so. Nun, falls es die Herrschaft denn interessiert, wir haben einen Dämmer im Grundwasser. Nun, das war anzunehmen. Hm. Naja, und Marex hat uns einen Brief mitgegeben. Er vermutet Dämonenanbeter in seiner alten Werft oder im Lager Lagerhaus im Hafen. Und das er dir dafür wahrscheinlich? Nun, es passt zu den Indizien, dass das Grundwasser dämonisch verseucht ist. In der Tat. Naja, ich sag mal so, ein Dämonenanbieter schließt den anderen ja nicht aus. Nun, hm. <lacht> unglücklicherweise ist die Kapitän ja gerade zum Gebet zurückgezogen, deswegen kann ich keinen Rat von ihr einholen, aber wir sollten uns darum wohl eher früher als später bemühen, ja? Ja, Nun, bitte. bitte. Äh, Raphim, vielleicht lese du dir erstmal den Brief vor. Was steht da drin genau? Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Äh, Raphim, in meiner ähm, Ausübung der äh, Hoch- Inquisitorischen Pflichte ernenne ich euch äh, zum Vollstrecker des Inquisitionsbeauftragten. Äh, bitte lies vor. Naja, okay. Ich schlage mal den Brief auf. Was steht denn da drin? Also, das ist ein, eine Zusammenfassung irgendeines Agenten von Ola Marix. Er sagt, dass es im Felswegener Kontor einen Zugang zu den alten Ruinen von Nebachot gibt... Und dass sich dort unten ähm, wohl laut den Berichten des Speers zwei charypteroth paktierer geben soll, ähm, die dort unten finstere Dinge tun und das seit wohl fünf Tagen.